Hallo liebe Löwenzahnfans, heute blicken wir wieder hinter die Kulissen und präsentieren euch einen Löwenzahn-Regisseur, und zwar Wolfgang Eisler. Hallo, lieber Wolfgang. Hallo. Für unsere jüngeren Besucher, könntest du dich kurz vorstellen und uns einfach mal erzählen, was du bei Löwenzahn machst? Genau, ich bin Wolfgang Eisler, ich bin einer von mehreren Löwenzahn-Regisseuren, die die Bücher realisieren zu so Sendungen machen, die man dann später im Fernsehen und im Internet anschauen kann. Wolfgang, du bist seit äh, fast den Anfängen mit Fritz Fuchs dabei. Wie kam es dazu, dass du für Löwenzahn arbeitest? Ich habe tatsächlich ähm, die letzten Folgen der ersten Staffel gemacht als Regisseur und wurde gefragt von einem früheren RBB-Redakteur, der inzwischen aber für die Firma, die das produziert, die Löwenzahn produziert, seit sehr vielen Jahrzehnten gearbeitet hat. Ich hatte kurz vorher meinen ersten Kinofilm gemacht, Berliner Meer, und wollte ungern jetzt in einer anderen Position arbeiten als als Regisseur und dann bin ich zu besagtem ehemaligen Redakteur, mit dem ich schon mal was gedreht hatte, habe ihn gefragt, ob er einen Job hat und ähm, er hat tatsächlich direkt beim ZDF ähm, angefragt, weil die dieses neue Löwensam etwas modernisieren, verjüngen wollten, die Schnittfrequenz ein bisschen erhöhen wollten, modernere Elemente, Gestaltungselemente reinbringen wollten und da hatte ich einfach Glück im richtigen Moment, die richtige Türklinke zu putzen und ähm, war wahnsinnig glücklich, dass ich ähm, da gefragt wurde und äh, diesen Job gekriegt habe und mit ähm, etlichen älteren, sehr gestandenen Löwenzahn-Regiegrößen ähm, auch mein Glück versuchen durfte. Wolfgang, wie sieht denn ein äh, Drehtag für dich aus, vom Ausstehen her bis zum eigentlichen Dreh? Das geht ziemlich früh los, man wird sehr früh abgeholt, meistens zwischen sechs und sieben. Es kann auch mal ein bisschen später losgehen oder ein bisschen früher. Und dann werden die verschiedenen Leute eingesammelt, oft werden auch Schauspieler für Tagesrollen mit in den Bus gepackt, in dem man auch schon selbst sitzt oder sitzen schon Schauspieler drin, mit denen man sich dann kurz über das Pensum unterhält oder über die Thematik oder überhaupt über das Format, weil viele ähm, kennen das natürlich äh, nur aus ihrer Kindheit und wissen nicht, was wir jetzt eigentlich machen. Oder vielleicht haben sie auch Kinder und haben mit ihren Kindern das mal ähm, erfahren können. Dann sind wir irgendwann am Set angekommen. Ich habe noch mal kurz den Fahrer gezwungen, das Radio auszumachen, damit ich äh, 20 Minuten in Ruhe noch mal die Szenen durchgehen konnte und gegebenenfalls mit der Regieassistenz, die auch im Bus sitzt, ähm, klären kann, was zuerst gemacht werden muss. Und dann geht man den Plan für den Tag durch, also man hat so einen genauen Plan, welche Szenen gedreht werden, weil das natürlich oft, je nach Drehort, wo man ist, nicht in chronologischer Reihenfolge stattfindet, sondern in einer Reihenfolge, die kaufmännisch am meisten Sinn macht. Genau, und dann ist meine Hauptaufgabe die Arbeit mit den Schauspielern, mit dem Hauptdarsteller Guido, mit dem Hund und der Hundetrainerin mit den ganzen Teammitgliedern ähm, weil unterm Strich bin ich dafür verantwortlich, dass die Geschichte so erzählt wird, wie sie am besten erzählt werden soll jedenfalls so wie ich sie verstehe oder auch wie sie erzählt werden soll wie der Autor oder die Redaktion ähm, sich das wünschen und dann Setzt man dieses Rezept äh, einfach im Laufe des Tages so um, dass in der Kamera was hängen bleibt, was dann später, wenn man es im Schnitt zusammenschnitzelt, ähm, eine fortlaufende Geschichte gibt, hm. die Sinn ergibt, wenn man die im Fernsehen oder im Internet anschaut? Gut, danke. So, wie wir wissen, gibt es ja bei Löwenzahn die Themenkonferenzen, wo halt die Themen für die aktuelle Staffel besprochen werden. Und es gibt ja drei oder vier Regisseure. und wie ist das? Sucht ihr euch die Folgen, die ihr machen möchtet, selbst aus oder werden die euch zugeteilt? Die Themen der Folgen werden uns zugeteilt, jedenfalls mir. Ich weiß nicht, ob andere Regisseure da mich mehr Einfluss darauf haben. Ich kriege immer die Themen, die mit Schimmelpilzen, mit Fäkalien, Kot, oder Ratten zu tun haben und vielleicht ähm, denkt sich da jemand was dabei. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen. <lacht> Wie gehst du vor, wenn du ein neues Drehbuch bekommst? Also zuerst lese ich das Drehbuch natürlich. Ähm, sehr aufmerksam, sehr ausführlich. Ähm, ich lese es auch öfter. Ähm, dann gibt es ja verschiedene Besprechungen, wo Sachen geklärt werden in Bezug auf, wie eine Figur vielleicht auszusehen hat, was sie für Kleidung tragen soll. Ähm, häufig ist es ja bei Löwenzahlen so, dass Nebenfiguren ein einziges Mal in der Folge auftauchen und dann ähm, auch nur in drei Minuten Filmgeschichte jetzt. Und in dieser Zeit muss man ja erklären, was das für eine Figur ist. Also es ist ein bisschen manchmal scherenschnittartig, ähm, was aber natürlich auch Spaß machen kann für Kinder. Also mir persönlich macht das jedenfalls Spaß. Ähm, die Umsetzung bei Löwenzahn im Gegensatz zu anderen Drehbüchern ist ungewöhnlich im Sinne von, es gibt ja die meisten Hauptdrehorte schon fertig. Also der Bauwagen ist immer der Bauwagen, das Bütchen ist immer das Bütchen und die habe ich schon im Kopf, wenn ich das lese. Und dann ähm, steht nicht immer genau drin, wo die Szene am Bauwagen spielt, sondern es steht mal drin, innen oder außen und dann kann ich mir selbst später dann im Zusammenspiel mit den Schauspielern beim Inszenieren direkt am Drehtag ähm, Dinge ausdenken, die vielleicht gar nicht im Drehbuch stehen, um was äh, klarer zu erzählen, zu verdeutlichen, thematisch oder auch einfach mal ein Blödsinn zu machen. Zum Beispiel bei äh, der Folge Wunder des Lebens, da steht natürlich nicht im Drehbuch, dass er am Anfang auf dem Dach sitzt und dass er diesen kleinen... Was ist das? Dieses äh, Drehteil, dieses rote Wie Buck Nennt man das so? Auf jeden Fall dieses Kinderdrehteil, wo er die Sirene draufschraubt, die ja. schmeißt er ja dann runter, dann springt er an die und Stange, ich. rutscht runter und fängt das wieder auf. Das haben wir uns äh, am Morgen des Drehtages ausgedacht, weil <lacht> wir irgendwie einen etwas spannenderen anarchischeren äh, Zugang hm. zur Geschichte haben wollten, damit es nicht so tröge wird. Er schraubt da einfach nur diese so. Und ähm, im Idealfall für mich persönlich äh, funktioniert ein Drehbuch, ein gutes Drehbuch für mich, wie ein Sprungbrett, von dem aus ich eigene Ideen dann da draufpacken kann oder meine Ideen da abgeben kann. Hm. Ähm, wenn ein Drehbuch manchmal schon zu gut und zu perfekt und zu rund war, dann ähm, habe ich gemerkt, dass man dann, wenn man selbst sich einbringen will, fast die Lust daran äh, verliert, ähm, weil man gar nicht weiß, was man da noch eigenes einbringen kann. Hm. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. <lacht> <lacht> ähm, Beantwortet das die Frage schon ja. oder kann ich noch, äh, was kann ich noch erzählen? Nö, im Großen und Ganzen. Also im Großen und Ganzen äh, ist es einfach wichtig, dass man die Geschichte versteht, ja. die man... Äh, ein Buch liest und versteht, worum es geht, welches Problem hat die Hauptfigur, rein dramaturgisch gesprochen jetzt, wie verpacke ich die Geschichte so, dass es packend und spannend für die Zuschauer bleibt. Er dran bleibt an der Geschichte und ich trotzdem das Thema nicht verliere. Mhm. Weil Löwensein ist ja auch so ein spezielles ähm, Format, wo ich dann nebenher noch, ähm, während ich ein Juwelendieb fange, äh, erklärt bekomme, ähm, wie die Kanalisation von den alten Römern bis äh, in die Zukunft mhm. ausgesehen hat und aussehen wird. Ja. Und ähm, bei all dem muss ich natürlich, das ist meine Hauptaufgabe als Regisseur, die Geschichte nicht aus den Augen verlieren. Gut, Dankeschön. Mit der Folge Leben und Sterben und der, der Wunder des Lebens hattest du jetzt gleich zwei schwere Themen. Waren die Folgen schwieriger umzusetzen? Sagen wir mal so: Im Vorfeld ähm, gab es mehr Diskussionen, weil das natürlich Themen sind, die für Löwenzahn sehr speziell sind. Ähm, die so ein bisschen den Rahmen dessen, was man normalerweise macht, gesprengt haben. Und man sich auch unsicher war, wie verpackt man das kindgerecht äh, für die Zuschauer damit diese Themen ankommen und da gab es sehr unterschiedliche Ansätze und äh, Ideen und Einstellungen. Und letztendlich macht das Buch an sich, wenn es gut geschrieben ist, natürlich keinen Unterschied, weil die Geschichte muss ähm, in 18 Minuten Spielhandlung ähm, einfach trotzdem einen runden Bogen ergeben für die Figur, ähm, für das Problem, was Fritz Fuchs zu lösen hat und da macht es keinen Unterschied, ähm, was für ein Thema das ist, mhm. weil ähm, die Figur oder der Regisseur, während er inszeniert, denkt sich ja nicht, ähm, wenn, wenn Fritz Fuchs äh, die Bauwagentreppe runterkommt, oh mein Gott, jetzt haben wir das Thema, Also der geht ja genau gleich die Bautreppen, Bauwagentreppe runter, äh, ob das jetzt äh, das Thema Schimmelpilz ist oder das Thema Tod oder das Thema Universum mhm. für die Geschichte. Die, dann transportiert. Das heißt, in der Inszenierung ist es letztendlich genau die gleiche handwerkliche Arbeit und das, die große Schwierigkeit bei diesen Themen ist, glaube ich, eher, liegt eher in der Bucharbeit. Hm. So, ah, ist ein bisschen kühler geworden. <lacht> noch ganz schön frisch. Äh, seit dem Start von Löwenzahn ist nicht nur mit, mit Fritz äh, etwas Verjüngung eingetreten, sondern auch optisch wurde die Sendung etwas beschleunigt mit diversen Bild-in-Bild-Sachen und, äh, naja, du weißt das, wie man das nennt. Äh, ist es dadurch äh, vereinfacher, die Geschichte zu erzählen, wenn du sogar so ein Stilmittel benutzt? Oder äh, gibt es da auch Richtlinien, dass du das nicht zu oft benutzen darfst in einer äh, Folge? Ähm also um auf die letzte Frage zurückzukommen, es gibt keine Richtlinien in dem Sinne, dass einem was vorgeschrieben wird. Es gibt Wünsche und ich nehme an, dass die Verantwortlichen im Sender, die Redaktion, die Regisseure auch danach auswählt, welche Bildsprache sie benutzen und wie sie eine Geschichte erzählen. Und dementsprechend das, was ich vorhin gesagt hatte, als ich mich da vorgestellt habe, wollte Mainz natürlich Arbeitsproben von mir haben, um zu gucken, was ich gemacht habe und um eine Vorstellung davon zu kriegen, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Effekte macht man ja nicht einfach, weil man jetzt Effekte machen will, sondern entweder weil sie helfen, die Geschichte unterstützend zu erzählen, spannender zu machen oder schneller oder ansehnlicher im Sinne von, dass es mir Spaß macht zuzugucken. Also mir persönlich macht sowas Spaß. Also Effekte benutzt man natürlich nur, um, wenn sie der Geschichte dienen. Ja. Und das kann, ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, worum es geht, weil du gefragt hast, ob es das einfacher macht beim Drehen. Das macht es natürlich überhaupt nicht einfacher. Im Gegenteil, fast jeder Effekt braucht ein mehrfaches an Zeit, als wenn ich das 0815 Programm jetzt mache. Das fängt schon an, wenn ich jetzt einen Dialog zwischen dir und mir, also zwischen dem Nachbarn und Fritz Fuchs in einer Einstellung, in einer 2 erzähle, dann brauche ich dafür 10 Minuten. noch einen Schnitt, einen Gegenschnitt mache. Dann brauche ich plötzlich eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt eine Schiene lege und mit dem Dolly ähm, darauf zufahre, ähm, dann brauche ich plötzlich eine Stunde für die gleiche Szene. Und diese Zeit fehlt mir natürlich bei anderen Szenen und ich habe ja nur ein bestimmtes Zeitpensum, sonst äh, reißt mir der Verantwortliche bei der Produktion den Kopf ab, ab und verfüttert ihn an Keks. Ja, so ist es. Ähm das heißt, ich kann natürlich nicht beliebig irgendwie sowas machen, sondern ich muss das schon mir aussuchen, wann und letztendlich natürlich auch in allererster Linie zuerst mal, ob das Sinn macht für die Geschichte. Ich habe irgendwann mal eingeführt, dass es so eine Vertigo-Zufahrt gibt bei Paschulke. Interessant aus. Interessant. Sagen Sie mir lieber, was das ist. Diese dunklen Flecken, die sehen irgendwie aus wie.. Schimmel! Schimmel? Bei mir? Na, hören Sie mal! Weil der immer diese Momente hat, oder sowas. Und dann äh, gibt genau. es diesen berühmten Hitchcock Vertigo-Effekt und der hat sich irgendwie fast selbstständig, weil den dann auch andere Regisseure übernommen ja. haben. Und äh, das so ein Stilmittel geworden ist, was man jetzt fast machen muss. Also ja. ich meine die Kameraleute, die sind schon immer so, äh, die haben keine Lust mehr darauf. Ähm, wenn ich äh, aufs Drehbuch dort und schreibe, Vertigo! <lacht> ähm, aber ich persönlich mag sowas weil bei so einem Format, so ein Wiedererkennungseffekt. Und äh, ich finde das auch für den Nachbarn toll. Und für Paschulke, wenn er immer diesen Oh mein Gott! Killerameisen hat. Ja. Jeder weiß eigentlich schon, das ist jetzt wieder was, was in seinem Kopf irgendwie rumspinnt. Aber dadurch, dass das eine gleichzeitige Dolly-Zufahrt und ein Rückzoom oder ein Randzoom eine Dolly-Rückfahrt ist, es ist technisch sehr schwierig herzustellen, weil es ganz häufig wackelt oder Unschärfen gibt. Und äh, das wirklich immer so ein Verbandspiel ist, ob ähm, der Satz des Schauspielers gleichzeitig mit der Fahrt, dem Beginn oder dem Ende der Fahrt ähm, stattfindet. Und das heißt, man muss das ein paar Mal üben und dann fünf, sechs, sieben, acht Mal drehen, bis man dann ein einziges Mal das hat, dass das funktioniert einigermaßen. Und, ähm, das für ein einziges Wort meistens. Und das kostet dann gerne mal 40 Minuten. Und ähm, wenn es blöd läuft, weil zwischendurch noch irgendwie ein Schauer runtergeht oder so. Und das muss man sich natürlich überlegen, weil diese Zeit geht von anderen vielleicht wichtigeren äh, Momenten, wo es um Emotionalität geht oder Fritz irgendwie ähm, was Spannendes äh, uns erzählt, verloren. Mhm. So, jetzt kommen wir für alle Keks-Fans auf eine Keks-Frage. Und zwar, also ich persönlich mag es ja, wenn Keks aktiv in die Handlung eingebunden ist und nicht nur mal kurz bellt und gestreichelt wird. Obwohl er ja ein sehr gut trainierter Hund ist, wie wir wissen, ähm, ist es doch sicher nicht gerade einfach, dann Keks einzubinden in der größeren Szene, oder? Naja, das kostet auch wieder Drehzeit, muss man einfach sagen, weil ähm man häufig noch für den Hund eine extra Einstellung braucht. Aber grundsätzlich hat Carola, die Tiertrainerin, das wirklich ganz toll im Griff und hat ihre Tricks auf Lager und hat ganz tolle Ideen, wie man ihn ganz toll einbinden kann. Und das kombiniert mit meinen Ideen, ergibt dann häufig für mich, ich kann jetzt hier nur für meine Sachen sprechen, ähm, ganz gute Momente und der Hund funktioniert natürlich immer, also das ist so gemein, dass es für all die tollen Schauspieler ist, äh, die wir oft haben, aber manchmal, wenn eine Schulklasse vorbeikommt, wenn wir wo drehen, ähm, dann fragen die als erstes, wo oh, ist ein Keks? Und dann sind äh, alle anderen drei oder vier Hauptdarsteller <lacht> zuerst mal stehen da und sagen, danke, wir sind auch hier, <lacht> aber Hunde funktionieren natürlich sehr gut und ähm, er ist auch sehr, sehr gut trainiert und man weiß natürlich auch, wie man ihn aufnehmen muss, damit das funktioniert, was man ihm antrainieren kann. Und wenn man sich gut mit der Hundetrainerin abgesprochen hat, dann funktioniert das eigentlich meistens. Ja. Also ohne Probleme, es mit Tieren zu drehen und mit Kindern dauert immer länger. Ähm, da muss man jetzt nicht drum herum reden, aber in dem Fall äh, hat Carola das, äh, macht das so toll, äh, das ist äh, nie ein Problem. Also das ist äh, meistens eher ein Vergnügen. Ah, schön. <lacht> so, da es jetzt immer kälter wird, machen wir kleine kurze Fragen. <lacht> ja, ich sehe schon den Eiszapfen an seiner Nase. Wie gefällt dir denn der neue Drehort? Ne, der alte, ich meine, wir, wir als Profis, wir können ja darüber sprechen, wir veröffentlichen ja keine Drehorte. Der, Neu, der alte in Fahrland, das dürfen wir jetzt sagen, war ja ein recht kleiner Drehort, wo ihr wenig Platz hattet, bis auf den Fluss, der da vor dem Bauwagen oder diesen, diesen Abwassergraben oder was auch immer das war. Beim Neuen. Ich, glaube, ich glaube, ich bin der Einzige, der ähm, den alten Drehort lieber mochte, obwohl <lacht> da weniger Platz war, tatsächlich man nicht so richtig rum konnte und immer aufpassen musste, dass man nicht die anderen Häuser abschoss, äh, was man nicht durfte. Ähm, eben wegen diesem Wasser und wegen diesem Hang, das fand ich immer ganz toll, weil man da diese komische Perspektive äh, einnehmen konnte und auch von gegenüber und ja. vom Boot und äh, Fritz Fuchs konnte direkt mit dem Boot vom Bauwagen losladen. Ich mochte das total gerne, ähm, die meisten anderen oder eigentlich alle anderen außer mir mögen den Neuen viel lieber, ja. ähm, also auch die Kameraleute. Zu meinem großen Erstaunen ähm, mögen wir neuen lieber, weil sie da mehr Raum und mehr Perspektiven haben. Ich mochte den alten lieber, aber ähm, das, äh das... steht ja auf dem, auf dem alten steht jetzt ein, ein Riesenhaus drauf. Ne? Also, ja, ja, ich war letztes Jahr mal da. Also ich habe gestaunt, dass so ein, so, ein, so ein Klopper auf diesem Grundstück passt. War ja. Ne? ja was ich interessant fand war ja, dass der Drehort, also du erwähntest den, diesen Fluss vor dem den gab es ja schon, schon länger und zwischenzeit also war früher mal ein Gebüsch davor, da hat man das erst in den ersten Folgen ja nicht gesehen. Und irgendwann hat man dann das das, das mit erweitert. Das fand ich eigentlich, eigentlich lustig, was es bei Löwenzahn sonst nicht gibt, eine Veränderung, die, die also plötzlich war da am Fluss, also, ne? Okay, weil die Veränderung gibt es natürlich sehr häufig. Ja, also der, der garten vom Nachbar, der steht auch gerne mal da, wo er gerade gebraucht ja. wird. Das kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, sonst, ent, wie sagt man, mystifiziert man ähm, <lacht> Naja, Mal ist er links, mal ist er auch rechts, das gab schon mal. Ja ja. Gut, danke. So, unsere vorletzte Frage. Hast du ein Lieblingsthema, das du mit oder bei Löwenzahlen mal umsetzen wollen würdest. Ich würde wahnsinnig gerne ähm, Vulkane umsetzen mit Fritz Fuchs, ähm, weil ich ein großer Vulkanfan bin und weil ich es liebe auf Vulkane zu steigen. Und weil ich natürlich hoffe, dass ich dann selbst ähm, mit Guido und dem ganzen Team nach Stromboli eingeflogen werde, beziehungsweise reingeschifft ähm, <lacht> werde. Und wir ähm, auf den Vulkan hochsteigen und ähm, eine.. Geschichte erzählen. zum nächsten Jubiläum. Natürlich. Und wir kommen mit und berichten. ZDF weiß jetzt, dass ich war. <lacht> Dankeschön. Vulkane. Vulkane, genau. Pam, Pam pam. Unsere letzte Frage. Und zwar, ähm, ja, als Regisseur bist du ja Weltklasse, das wissen wir. Ne, äh, oder? Ja, natürlich alle applaudieren, möchtest du auch mal ein Drehbuch für Löwenzahn schreiben? Ähm, ehrlich gesagt habe ich mir das schon des öfteren überlegt, aber stelle es mir zu anstrengend vor und zu schwierig. Ähm, ich bin jemand, der wahnsinnig lange braucht, wenn er bei null anfängt, wenn er selbst was schreibt und ähm, es fällt mir sehr leicht, wenn ich schon eine Vorlage habe, darauf aufzubauen und auch mit meiner Meinung nach sehr gute Ideen zu entwickeln. Ähm, die Löwenzahn-Drehbücher werden häufig von Autoren unterschätzt, wie mir Autoren und Autorinnen gesagt haben. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ähm, ich habe mit vielleicht nicht gesprochen, die es aufgegeben haben oder die irgendwann keine Lust mehr hatten, weil dieses Zusammenspiel zwischen Fiktion, fiktionaler mhm. Geschichte und äh, eben diesen Einspielern ähm, nicht ohne ist. Mhm. Und äh, eine runde Geschichte in so kurzer Spiel- Zeit zu verpacken ist echt schwierig. Also Fritz Fuchs hat nicht immer viel Zeit. Ähm, äh, mir macht es viel mehr Spaß ähm, zu drehen ja. und äh, dann kann ich äh, mit dem Buch machen, was ich will und der Autor muss, äh, muss gucken, was ich damit gemacht habe. Okay. Das stelle ich mir schlimm vor als äh, Autor. Wenn, ähm, das ist so eine Sache, mit der ich auch schwer nur umgehen konnte, ja. ein Buch zu schreiben und das nicht selbst realisieren zu können. Ja, davon haben wir auch schon gehört, dass es schwierig ist, wenn denn das nicht so umgesetzt war oder anders, als, man, als der Autor sich das gedacht hat. Also, ja, naja, genau, so ist die das. die zweidimensionalen halt. Filme, die man im Kopf hat, wenn man ein Drehbuch liest, die sind eben sehr unterschiedlich. Ja. Hört sich komisch an. Ist aber so. Ist aber so. <lacht> Dann danken wir dir ganz herzlich für dieses tolle Interview. Wir hoffen noch viele Folgen von dir sehen zu können. Und äh, wir schalten natürlich alle wieder ein, wenn es heißt Löwenzahn im ZDF. Dankeschön. <lacht>